بله امیال ایفون 6 گرفتم کجا از دولت از جابسنتر چرا ایفون 6؟ نامه فام می رقم داد الخ ایفون 7 برامده آه راست میگی Wir kriegen eure teuren Handys Und euch bleibt nicht mal einen Penny Und wir gehen nicht zur Arbeit Doch werden vor die nächsten Jahre da sein Und keiner wird mehr wegsehen. Wir werden rich mit dem Rap gehen Und die deutsche Hoffnung stirbt Aber ist egal, denn wir bleiben hier Okay, MC, jetzt? Ich bin zwar ein Asylant As As As Doch Deutschland ist kein Asylant Wir suchen Arbeit, aber wollen keinen Stress Eine gute Ausbildung wäre mega frech Ja, wir sind weg im Gebäude Viele Deutsche sind unsere Freunde Manchmal geht es krach, aber es war schreit Wird schnell geklärt wie mein Abwasser Bitch, guck mich an! Mit der Yacht, das Studio an Bord Flüchtlingsheime sind ein Penthouse und kein dubioser Ort Alles Gucci oder Kors, Designer-Shit der ersten Welt Guck, du hast kein Geld, nächstes selbst Wir eure teuren Handys Wir gehen Pumpen, maga -Quark. Und haben Money, Vaters Staat Keine Schule, Henna, was nutzt mir der Trick? Wir ziehen durch die Straßen und ihr werdet fett Deutsche Waffen in der Heimat, danke Merkel Politik macht sich zum Affen, alle sterben Wir werden reich, bevor die Währung verfällt Bruder Jakob, was ist los? Ich will mehr Geld In Afghanistan Jäger, wir ziehen immer eure Jobs weg glaubt hier wir labern bloß Tö, deutsche Rapper sind jetzt arbeitslos Ey besser was so lit Der Bitch an die Glit Alle Homies an dem Abend machen mit Wir kriegen eure teuren Handy Handy Eure teuren Handy Und euch wollt nicht mal einen Penny Und wir gehen nicht zur Arbeit I'm not afraid of